So, ich habe übrigens hier wie aufgerüstet. Erstmal zum Wohl. Ja, ja, ja, ja, ja. Gut. Funktioniert noch? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Yes! Willkommen, Willkommen. Heute gibt es aber was feines von Snack Insekts. Wir müssen uns ja alle ein bisschen umstellen hier. Auch, also nicht nur an der Tankstelle. Auch am Kiosk, äh, auch am Imbiss, mein ich. Mhm. also knapp außer Insekten. Die ja. sind immer da, ja. So, was haben wir hier? hier? Buckbreak, Energieriegel, geröstete Buffalo-Würmer. Mit Sesam und Mandeln. Ja. Über 2 Milliarden Menschen essen Insekten. Und du? Fragezeichen. Ja. Also, wir anscheinend schon. Ja, Machen wir es mal auf. Machen wir es mal auf. Ne? Also, ich würde das jetzt nicht täglich essen. aber. Ja, willst du denn? Probier doch mal. Alter. Mann. Guck mal her, ich muss mal eine Kamera nehmen. Mmh. Oh, Mach mal eine Fischi? Ja. Da ja, sind die Tatsachen mit drin. Das wird ja. ja okay. Das ist voller Würmer. Das wird schon äh, ein bisschen mehr bringen an e als äh, die Schokolade ne? nehme ich an. Ja, definitiv. Wie ja. Äh, am besten, wir getestet haben übrigens. 15 Gramm. Ja. Naja, ja, sieht auf jeden Fall gesund aus. Nicht gerade ja. aber gesund. Na dann. Malzeit, malzeit. Hm. Ja. Hm. Hm, hm schön staubig ja stimmt wo es ein, ein bisschen trocken aber ah. mh, Honig ist auch mit drin so wie ich das gerade mitkriege ja, die müssen irgendwie zusammenhalten das ganze hm. Glucose ja, aber jetzt eigentlich ja, nicht so ja, so schlecht ist sind. so schlecht ist das nicht ja außer also, dass das so trocken ist wie also kurz sagen 3.5. Ja, 3.5 von 5 Sterne. Das war jetzt mit so das Leckerste, in Anführungsstrichen. Das würde ja das Beste, Gut das gewesen sein. Ja. Ähm, Im nächsten Video gibt es ja noch einen Lutscher. Und Auf den bin ich auch mal gespannt. Also für den Riegel... Äh, yeah Baby! Sehr gut. Kann man ein Buckel mal probieren. Ja, sehr gut. Gut. Link dazu hier unter, unter dem Video in der Beschreibung. Genauso wie zu diesem wunderschönen Sticker hier. Ja. Und genau, you know, im nächsten Video gibt du deinen Bis zum nächsten Mal. Jo. Macht's gut. Bis demnächst.